Ja, schönen guten Tag. Welche Bedeutung hat Ihrer Ansicht nach dieser Pakt über das Atomwaffenverbot? Macht der die Welt wirklich sicherer oder ist das reine Symbolpolitik? Nein, dieser Vertrag äh, macht äh, die Welt nicht sicherer. Es wird wegen dieses Abkommens keine einzige Atomwaffe abgerüstet werden. Äh, und diejenigen Staaten, die ja wie in ihrem Bericht auch gezeigt, äh, sich zu Recht von diesem Vertrag fernhalten, tun das weil dieses Abkommen eben keinerlei Überprüfungsmechanismen äh, enthält, wie man denn sicherstellen könnte, dass tatsächlich alle Atomwaffen weltweit abgerüstet sein würden. Und vor allen Dingen auch, wie man sicherstellen könnte, dass dann keine neuen Waffen heimlich hergestellt würden. Und unter diesen Bedingungen lässt sich natürlich niemand, der über Atomwaffen verfügt oder dessen Sicherheit, wie auch bei Deutschland der Fall, auf den Besitz von Atomwaffen innerhalb des Bündnisses beruht, lässt sich natürlich unter diesen Bedingungen nicht auf eine vollständige nukleare Abrüstung ein, wenn die Gefahr besteht, dass eben andere Staaten, Russland, China bis hin zu Nordkorea irgendwo verborgen noch Atomwaffen besitzen würden. Aber welche Bedeutung hat dann dieser Vertrag überhaupt? Es geht den Initiatoren darum, Atomwaffen zu ächten, sie zu legitimieren. Und das ist meines Erachtens eine sehr gefährliche Politik sogar. Es ist gut, dass wir hier in unseren Demokratien, in unseren offenen und freien Gesellschaften über Fragen der nuklearen Abrüstung und der nuklearen Abschreckung äh, diskutieren können. Aber es gibt eben andere Staaten, die auch über Atomwaffen verfügen, die Autokratien sind. Russland, China, Nordkorea und andere. Dort finden solche Diskurse nicht statt. Und damit besteht die Gefahr, dass wir über dieses Atomwaffenverbotsvertragsabkommen unsere eigene Sicherheit äh, unterminieren. Während die anderen Atomwaffenstaaten, die autokratischen Atomwaffenstaaten, weiterhin über ihre Atomwaffen ohne interne Diskussionen verfügen können. Ist das nicht irgendwie ein zynisches Argument zu sagen, wir brauchen auch Atomwaffen auf dieser Welt, um, ich sage mal, Schurkenstaaten im Schach zu halten? Wenn diese, diese Sturkenstaaten, wie sie sie nennen, über Atomwaffen verfügen, dann tun wir gut daran, über eine eigene nukleare Abschreckung zu verfügen, um sicherzustellen, dass wir von diesen Staaten nicht angegriffen werden. Wie realistisch ist es denn Ihrer Meinung nach, dass überhaupt eines Tages die Welt tatsächlich frei von Atomwaffen sein wird? Da muss ja viel, ja, ich sag mal, Vorschussvertrauen gegeben werden, oder? Nun, ich denke, wenn wir mal in den langen historischen Dimensionen denken, dann ist es schon so, dass die Menschheit sich auf den Weg machen sollte. Wie er ja auch im äh, April 2009 der damalige Präsident, äh, amerikanische Präsident Barack Obama, gesagt hat, ähm, dass äh, alle Atomwaffen abgeschafft werden. Aber eben die Voraussetzungen dafür müssen geschaffen werden. Die Voraussetzungen sind eben unter anderem eine Überprüfungsmöglichkeit eines solchen Verbotes, aber auch dass die Konflikte, vor allen Dingen die Konflikte zwischen Großmächten, äh, geregelt werden können, dass eine weitere Verregelung der internationalen Beziehungen, eine Konfliktbereinigung hergestellt werden kann. Nur dann ist es auch sinnvoll, tatsächlich über At auf Atomwaffen komplett zu verzichten. Denn äh, wenn ein solches Atomwaffenverbot nicht wirklich wasserdicht wäre und äh, dann würde es nicht wirklich mehr Sicherheit erbringen. Und wenn in einer Welt, in der es keine Atomwaffen mehr gäbe, die Großmächtekonflikte weitergehen würden, dann bestünde die Gefahr, dass wir dann vielleicht keine Nuklearwaffenkriege sehen würden. Dafür aber große, Konven sogenannte konventionelle Kriege, die auch sehr, sehr viel Menschenleben kosten können. Sie haben die Kontrolle schon angesprochen. Wäre es denn überhaupt möglich, so einen Vertrag oder das, ja, die, die Abrüstung von Atomwaffen zu kontrollieren? Und wer sollte das tun? Ja, das ist natürlich ein sehr, sehr schwieriges Unterfangen und erfordert von den entsprechenden Staaten, die sich für ein solches Atomwaffenverbot wirklich ernsthaft interessieren, dass sie Inspektionen akzeptieren, die sehr, sehr weit wahrscheinlich in die staatliche Autorität eingreifen. Es wird sehr viel Transparenz erforderlich sein, um ein Atomwaffenverbot wirklich effektiv überprüfen zu können. Und wenn man das mal zu Ende denkt, dann muss man eigentlich fast sagen, dass wenn wir wirklich auf ein Atomwaffenverbot abzielen wollen, das sicher ist und das mehr Sicherheit bringt, dann müssten eigentlich auch alle Staaten Demokratien sein. Denn autokratische, diktatorische Staaten, denken Sie etwa an Nordkorea, werden zu einer solchen Transparenz sicher nicht bereit sein. Sagt Oliver Trainert von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Vielen Dank für das Gespräch. Danke, gerne.